40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 37. Today we have day 37. Und das Thema ist: Lass die Liebe nicht erkalten. And the theme is: Don't allow your love to get grow cold. Lass, lass deine Liebe nicht erkalten. Let your love not grow cold. Ähm, als ich Anfang des Jahres eine Auszeit gemacht habe mit uh, Gott, when I made a time out with God in the beginning of the year, hat Gott mir eine himmlische Vision wiedergegeben. God gave me a heavenly vision. Und ich habe gesehen, wie Jesus mir verschiedene Sachen gesagt hat für die Erde. Und eine Sache hat er mir gesagt. Uh, he told me one thing. Daniel, sagt den Menschen, Daniel, tell the people, dass in den letzten Tagen that in the last days, ihre Liebe nicht erkalten darf. Their love should not grow cold. Sag ihnen, dass, dass, sie, dass sie hingegeben für mich leben sollen. Tell them that they should live dedicated to me und dass die Liebe in den letzten Tagen nicht nicht ähm, erkalten soll and that the love in the last days should not grow cold. Ich habe mich erinnert an Matthäus 24 and I remembered of I reminded myself of Matthew 24 in Vers 12 in verse 12. Und da sagt Jesus and there Jesus says und weil die gesetzliche Gesetzlosigkeit Überhand nimmt and because iniquity shall abound wird die Liebe in den meisten erkalten The love of many shall wax cold. ich habe mich erinnert an, an, dieses, an diesen Vers von Jesus I, I remind, I of that verse of Jesus und ich habe mich entschieden ich will dass meine, dass meine Liebe niemals erkalten and und Reich Gottes hat was zu tun mit der Liebe and the kingdom of God has something to do with love und wir wollten es zusammen lesen im, im Zusammenhang. Was hat das zu tun mit dem Reich Gottes? What does Warum ist es wichtig für das Reich Gottes? Why is this for the of Wir God? wollen es zusammen anschauen. We want to look at it now together. Vers 11. Viele falsche Propheten werden aufstehen. And many false prophets shall rise Und werden viele verführen. And shall many. Und jetzt kommt dieser Vers. And now comes this verse. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt and because iniquity shall abound wird die liebe in den meisten erkalten the love of many will wax cold wer aber aushart bis ans ende but he that shall endure unto the end wird errettet werden the same shall be saved und dieses evangelium des reiches and this gospel of the kingdom wird gepredigt werden auf dem ganzen erdkreis will be preached in all the world, alle Nationen zu einem Zeugnis, for a witness unto all nations, und dann wird das Ende kommen. And then shall the end come. Jesus sagt in den allerletzten Tagen. Jesus says in the very last days wird ein Wort verkündet. With one word will be uh, uh, uh, proclaimed. Evangelium des Reiches. The the Gospel of the Kingdom. Und wenn das verkündet wird. And when that is is uh, uh, Geht es über den ganzen Erdkreis. It will go throughout the whole world. Und es wird allen Nationen verkündet. And all nations will hear it. Und wenn das kommt, and when that comes, dann kommt das Ende. Then the end is coming. Und in diesen Tagen, and in these days, sagt, sagt Jesus hier. Jesus says here. Also das ist so aktuell wie noch nie. And that is totally up to date as ja. never before. Genau, ja. ja. viele falsche Propheten werden aufstehen. Many many false prophets shall rise. Und werden viele verführen. And will mislead many. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Hör nicht auf jeden Prophet. Don't listen to every prophet. Prüfe die Propheten. Test the prophets. Ja. Aber pass auf, wen du anschaust auf YouTube. And please be careful whom you watch on YouTube. Achte darauf, wen du zuhörst. Be careful who you list, give your ears. weil viele falsche Propheten werden aufstehen because many false und sie werden will viele verführen And many... und, ja, und in dieser Zeit, wo, wo diese Propheten aufstehen, And this time, when those rise, sagt Jesus, Jesus says, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, because shall abound, wird die Liebe in den meisten erhalten. The love of many shall wax also der, die, die Liebe wird rausgeholt. The love will be pushed, almost pulled out, Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Is Und dann sagt Jesus, das Evangelium wird verkündet werden. And then Jesus says that the gospel shall be preached. Und dann kommt das Ende. And ist the gospel of the kingdom. And then the Aber come. was heißt diese diese Gesetzlosigkeiten im Zug? What does it mean that the iniquity shall abound? Das ist eine Zunahme von unmoralischen Verhalten. It's an increase of unmoral immoral behavior. Es hat viel zu tun mit gottlose sexuelle Praktiken. It has much to do with godless sexual practices. Mit Ehebruch, mit Pornographie und yeah. Drogen. Yeah with uh, with uh, die Bibel tut es zusammenfassen und sagt, es wird so sein wie in den Tagen uh, like Noahs. Und wenn wir in diesen Tagen sind, and when we are in these days, tut diese Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten lassen. Aber Jesus sagt, But Jesus says, dass die Gesetzlosigkeit nicht erkalten soll. Jesus sagt, dass die Liebe nicht kalt werden. Und was, was heißt diese ähm, also Gesetze aus Liebe? What does it, say, what does it mean, by love? Wie können wir die Liebe, ähm, die Liebe äh, wachsen lassen in unserem How can we Indem wir die Gebote tun, die Jesus uns verheißen hat. Ja. We can show our love for God mm -hmm. by keeping the laws, the commandments that He has given ja, genau. us. Und was, was hat er uns gesagt? And what did He tell us? Er sagte, du sollst nicht töten. You shall. He said, you shall not kill. Du sollst nicht Ehe brechen. You shall not uh, commit adultery. Du sollst nicht lügen. You shall not lie. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst eine andere Frau nicht einmal begehrend anschauen. Das sind die, die, die Gebote aus Liebe heraus. These are the laws out of love. Und wenn wir sie tun, and when we do them, wird automatisch die Liebe für Jesus steigen. Then the love for Jesus will rise. Und nicht die Liebe erkalten. And then the love will wax cold. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. And when the, the Gospel of the Kingdom of God Erdkreis, will be the world. Dann wird gleichzeitig die Gesetzlosigkeit übernehmen. The same time the lawlessness will grow. Und die Liebe wird in vielen erkalten. And the love will grow cold in many. Bitte lass deine Liebe nicht erkalten. Please do not allow your love to grow cold. Äh, Tu sie wieder neu entfachen lassen. Yeah. Mm. Holen Sie wieder hoch. Ja. Yeah. Take it out. Die Bibel sagt: Verlasse deine erste Liebe nicht. The Bible says: Don't ever depart mm. from your first love. Tu buße davon und komm zurück in die erste Liebe. Yes. Repent and come back into the first love. Ich möchte dich ermutigen, dass du in den letzten Tagen die Liebe wachsen lässt. I want to encourage you: Allow the love to grow in the last days. 40 Tage Reich Gottes. 40 days kingdom of God. Und heute am Tag Nummer 37. And today we have day number 37. Und wir wollen uns neu entscheiden. And we want to make a new commitment. Das Reich Gottes zu bauen. To build the kingdom of God. Und dass dann nicht irgendwie die Liebe erkaltet. And so that the love does not wax cold. sondern dass die Liebe soll richtig brennen. But the love should really grow. Und die, diejenigen, die die Liebe brennen lassen, burn, sind die, die durchhalten bis zum Ende. Jesus sagt hier im, im, im Vers 11: In verse 11, Jesus sagt, dass viele falsche Propheten werden eben aufstehen. That many false shall Und dann im Vers 13. Wer aber aus hat bis ans Ende, der wird errettet werden. Bitte halte durch bis zum Ende. Yeah, please, halte durch bis zum yes, Ende. Yes, Haare aus bis zum Ende. Yes. stay or stick with the love of God Und dann until wirst du end. errettet werden. And then you will be saved. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. I wish that to you the, du the, from, the, from the bottom of my heart, that you stay strong and faithful to the very end. Und dann wirst du gerettet werden. Halte blessed. die Liebe fest. Hold on to love. Lass sie nicht erkalten don't allow your love for Sondern god to grow no the first wieder der ersten liebe und da sagt jesus wer durchhält bis zum ende and there jesus says Who shall endure unto the end, der wird errettet werden the same shall be und vergiss niemals and for, don't ever forget du bist höchst begünstigt favored, tief geliebt mächtig gesegnet and enormously blessed. Amen. Amen.